Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am Sonntagabend. Schön, dass Sie dabei sind und die Nachrichten heute mit Konstantin. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und den Sport hat Ocker. So ist es, bis später. Vor gut einer Woche brachen im Sudan schwere Kämpfe zwischen zwei mächtigen Generälen des Landes und ihren Armeeeinheiten aus. Die Lage im Land hat sich seitdem dramatisch verschärft. Die Bundeswehr versucht es heute ein zweites Mal, deutsche Bürgerinnen und Bürger zu evakuieren. Die erste von drei Maschinen konnte bereits aus Khartoum abheben. Das Ziel ist es, so viele deutsche Staatsangehörige wie möglich auszufliegen, schreibt das Bundesverteidigungsministerium auf Twitter. Auch andere Länder haben Rettungsmissionen gestartet. Gabor Hallas berichtet. Sie haben es geschafft, sind sicher raus aus dem Sudan. Französische Militärflieger haben sie nach Djibouti gebracht. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn niemand weiß, wie lange geflogen werden kann. Die internationale Rettungsmission läuft. Auch Deutschland ist dabei, die Fotos veröffentlichen Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium. Sie zeigen die Vorbereitungen in Jordanien. 1000 Bundeswehrsoldaten sind an der Rettungsmission beteiligt. Heute Nachmittag landet die erste deutsche Maschine in der Nähe von Khartoum. Eine gefährliche Mission, der Bundestag müsste eigentlich zustimmen, weil Gefahr im Verzug, es muss aber schnell gehandelt werden. Das Mandat wird nachgeholt, kündigt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bericht aus Berlin an. Wir können uns natürlich nicht vorwerfen lassen, weil wir von Zeit sprechen, dass wir so etwas aufhalten. Das wird ja nicht einfach mal so gemacht, das ist der Verteidigungsminister, da ist der Generalinspekteur. da sind die Fachleute aus dem Auswärtigen Amt, da sind die Menschen in der Botschaft, die die Informationen uns rübergeben. Während die Ausländer ausgeflogen werden, wird die Lage im Sudan immer dramatischer. Wer kann, bringt sich irgendwie in Sicherheit Richtung Südosten oder in die Nachbarländer. Diese Bäckerei ist eine der wenigen, die noch offen hat und bäckt. Der Teig reicht nicht mehr lange und das Anstellen in der Schlange ist wegen der Kämpfe gefährlich. Gestern Mittag in Berlin. Der Krisenstab kommt zusammen, geleitet von Außenministerinnen und Verteidigungsminister. 300 Deutsche stehen auf einer Krisenliste. Hier tragen sie zusammen, wo im Sudan gerade gekämpft wird. Sie erstellen Pläne, welche Routen zur Evakuierung genutzt werden könnten. Gefährlich und hochkompliziert.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 auch der erste deutsche Flieger ist auf dem Weg nach Jordanien. Sie waren seit Langem für mehr Geld auf die Straße gegangen, hatten gestreikt. Es war gestern kurz vor Mitternacht. Da einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber von Bund und Kommunen auf einen neuen Tarif im öffentlichen Dienst. In mehreren Schritten gibt es einmalig 3.000 Euro als Inflationsausgleich. Der ist steuer- und abgabefrei. Im März 2024 steigen die Gehälter dann um 200 Euro und weitere 5,5 Prozent, mindestens aber 340 Euro. Die Laufzeit beträgt 24 Monate, rückwirkend vom Beginn dieses Jahres an. Über die Reaktionen darauf Anke Hahn in Werder an der Havel findet in diesen Tagen das traditionelle Baumblütenfest statt. Hier zeigt sich die Stadt von ihrer schönsten Seite. Doch die Stadtverwaltung kann das Fest nur eingeschränkt genießen. Der Tarifabschluss bereitet den Haushältern Sorgen. Der wird uns in einen siebenstelligen Betrag mit den kommenden Haushalten auferlegen und das ist schon für uns eine große Hausnummer, weil wenn wir ehrlich sind, wir haben halt wenig Möglichkeiten eigene Einnahmen zu generieren und das wird für uns ein Stück weit schwierig. Viele Rathäuser stünden jetzt vor ähnlichen Problemen, meint Karin Welge. Sie hat für die Kommunen die Verhandlungen geführt. Und die kommunalen Arbeitgeber sind bis an die finanzielle Belastungsgrenze gegangen mit diesem Kompromiss. Auch deshalb zogen sich die Verhandlungen gestern noch einmal zwölf Stunden hin. Doch letztlich entspricht der Tarifabschluss ziemlich genau dem Schlichterspruch. Bund und Gewerkschaften sind zufrieden. Das ist ein guter und fairer Tarifabschluss in schwierigen Zeiten. Und das ist eine gute Nachricht für einen starken und zukunftsfähigen öffentlichen Dienst. Für unsere Mitgliedergruppen bringt dieser Tarifabschluss eine nachhaltige Entgeltsteigerung von bis zu 16,9 Prozent. Besonders Geringverdienende würden wegen der Mindeststeigerung von 340 Euro brutto profitieren, werben die Gewerkschaften. Doch das überzeugt nicht alle an der Basis. Die Lebenserhaltungskosten, auch gerade hier in Potsdam, sind extrem gestiegen. So, wenn Sie im Monat äh, 400 Euro mehr ausgeben an Lebensmittelkosten, äh, dann können Sie es sich rechnen. Äh, dann äh, hat dieser Tarifabschluss nichts mit einem Reallohn, äh, mit einer Erhöhung zu tun. Die Gewerkschaft Verdi will nun ihre Mitglieder befragen, ob sie diesem Tarifabschluss zustimmen. Und Kommunen wie Werder an der Havel rechnen schon mal, wie sie die Mehrkosten bewältigen können. Und zur Einigung bei den Tarifverhandlungen hat Thomas Bittner vom Rundfunk Berlin-Brandenburg diese Meinung. Es ist gut, dass die Beschäftigten der Kommunen mit massiven Streiks uns ein paar Mal darauf gestoßen haben, was fehlen würde, wenn Erzieherinnen und Pfleger, Müllwerker und Busfahrerinnen, Feuerwehrleute und Gärtner nicht mehr ihre Arbeit für die Gemeinschaft leisten würden. Es ist aber auch gut, dass es nur kurze Warnstreiks waren. Dass man in unserer Gesellschaft, die oft so zerrieben und zerstritten wirkt, doch noch zu Kompromissen kommen kann, wenn es um Substantielles geht. Obwohl der Kompromiss diesmal allen besonders wehtut. Die Kommunen stöhnen über den teuersten Tarifabschluss aller Zeiten. 17 Milliarden Euro müssen sie zurücklegen, ohne zu wissen, was alles noch auf sie zukommt. Geld für Unterbringung und Integration der vielen Flüchtlinge, Kostensteigerungen für dringend notwendige Investitionen. Auch die Beschäftigten zahlen drauf. Dieser Abschluss ist zwar hoch, geht aber nicht über die letzten Preissteigerungen hinaus. Reallohnverlust nennt man das. In den letzten zehn Jahren war es anders. Da sind die Tariflöhne in den Kommunen immer stärker gestiegen als die Inflation. Die ersten 3000 Euro auf die Hand werden zwar als Inflationsausgleichsgeld bezeichnet, das sind sie aber nicht wirklich. Denn bevor sie ab dem Sommer aufs Konto fließen, sind sie schon längst an der Supermarktkasse beim Tanken oder mit der Stromrechnung ausgegeben worden. Die Finanzspritze hilft da eher als Dämpfer. Aber schon das ist in diesen unruhigen Zeiten viel wert. Die Meinung von Thomas Bittner.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 als Gespräche auf Ministerebene stattfinden. Die FDP hat nach drei Tagen ihren Bundesparteitag beendet und damit auch ihre Beratungen über Kurs und Profil. In seinem Schlusswort zog Generalsekretär Dscher eine positive Bilanz. Die Delegierten hatten unter anderem einen Leitantrag mit wirtschafts- und wachstumsfreundlichen Positionen verabschiedet und sich so von den Koalitionspartnern abgegrenzt. Schauen wir in die Ukraine, wo auch heute wieder im Osten des Landes russische Angriffe gemeldet werden. Wo die ukrainische Armee auch weiter versucht, die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Welcher Wille dahinter steckt, zeigt sich nicht immer nur an der Front. Es sind auch Geschichten wie die von Irina Rubtsova, deren Mann gefallen ist und die dann für ihren toten Mann und ihr Land über sich hinauswächst. Vasili Golot und Hanna Resch haben sie begleitet. Diese Frau ist keine Läuferin. Umso erstaunlicher ist das, was sie sich vorgenommen hat. Irina Rubtsova will den London-Marathon laufen. Seit vier Monaten bereitet sie sich in Kiew darauf vor. Bald ist es soweit. Es war nicht meine Idee, an dem Marathon teilzunehmen. Mein Mann sollte diesen Marathon laufen, aber leider ist er im Krieg gefallen. Seit 2015 hat Irinas Mann Ljoscha die Ukraine als Soldat verteidigt. Als er im Krieg verwundet wurde, ging er wieder nach Kiew und fand Erfüllung im Laufen. Mit Beginn der russischen Invasion kehrte er zurück an die Front und kam im September ums Leben. Irina trainiert in Ljoschas alter Laufjacke. Wenn es kalt ist oder regnet und ich nicht laufen will, denke ich an die Leute, die gerade draußen im Krieg sind. Und dann denke ich, es regnet, na und? Du gehst raus, läufst anderthalb Stunden und dann bist du wieder zu Hause im Warmen. Meine Motivation ist, mir selbst zu beweisen, dass ich es schaffe. Und um Löscher zu beweisen, dass ich es schaffe. 21 Kilometer. Mehr ist Irina nie zuvor gelaufen. Für längere Strecken hatte sie einfach keine Zeit. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie vor neun Jahren ein Unternehmen gegründet. Dieses Unternehmen näht Kleidung für Soldaten. Den größten Teil ihrer Zeit widmet Irina ihren beiden Kindern, Palina und Miroslav. Loscha hat auch sie früh für das Laufen begeistert. Ob Irina die 42 Kilometer in London schaffen wird? Kurz vor ihrer Abreise zeigt sie uns die Flagge, mit der sie über die Ziellinie laufen will. Oben stehen die Namen der Gefallenen, von Freunden und Bekannten. Unten sind die, die in Kriegsgefangenschaft sind. Heute, am Sonntagnachmittag, schickt uns Serena diese Aufnahmen aus London. Sie hat die Ziellinie beim Marathon nach vier Stunden, zwei Minuten und 29 Sekunden überquert und ihr großes Ziel erreicht. Zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, während die Spieler von Bayern München nach dem gestrigen Verlust der Tabellenführung drei freie Tage bekommen haben, mussten die Verfolger heute ran. -ockern. Ja, Die Bayern sollen, so hat es Thomas Tuchel formuliert, ein bisschen Abstand bekommen. Abstand von all dem, was seit dem überraschenden Trainerwechsel passiert ist. Und Abstand ist auch ein gutes Stichwort, denn die Verfolger hatten heute die Möglichkeit, den Abstand auf die Bayern zu verkürzen und den Meisterkampf damit noch spannender zu machen. Taten sie auch. Union Berlin zum Beispiel gewann in Gladbach. Der einzige deutsche Verein, der in dieser Saison noch europäisch unterwegs ist, das ist Leverkusen. Im Halbfinale der Europa League trifft Bayer jetzt auf AS Rom. Und auch in der Liga läuft es trotz der Doppelbelastung gegen Leverkusen auch gegen Leipzig heute als Sieger vom Platz. Dabei war Florian Wirtz krankheitsbedingt noch nicht mal mit dabei. Feierlaune in Leverkusen. Zweimal durfte gejubelt werden. Erst Adam Locek und dann Nadim Amiri sorgten für diesen so wichtigen Erfolg. Jetzt ist ein Moment. Stolz zu sein auf die Mannschaft, wir haben, äh, wir haben äh, wir gekämpft, wir haben wir gelitten. Denn zu Beginn der Partie die Leipziger noch das deutlich aktivere Team mit den besseren Möglichkeiten. Erst Werner und kurz danach Csoboschley fehlte allerdings die Präzision. Ja, und Freiburg steht aktuell auf einem Champions-League-Platz und möchte da auch bleiben. Der heutige Gegner Schalke hat da ganz andere Sorgen, will nach dem direkten Wiederaufstieg auf keinen Fall direkt wieder absteigen. Stichwort Fahrstuhlmannschaft. Runter, rauf, runter. Mit einem Sieg hätte der Tabellenvorletzte heute wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln können. Hätte ist ja allerdings ein Konjunktiv und der gilt im Sport gemeinhin als Sprache der Verlierer und in diesem Fall sogar hochverdienter Verlierer. Schalke verliert in Freiburg 0 zu 4. Das hat Schalkes Kapitän Danny Latzer sich ganz anders vorgestellt. Und das 3 zu 0. die Partie damit entschieden, weil von Schalke nichts kommt und Freiburg machen kann, was es will. Treffer Nummer 4. Das Ergebnis ist noch schmeichelhaft. 26 Mal durfte der Sportclub aufs Schalker Tor zielen. Das war heute mit Sicherheit ein gebrauchter Tag und wir haben uns, denke ich mal, von den Ergebnissen her nahtlos eingereiht, was die Konkurrenz genutzt hat. Der FC Schalke verpasst die Chance zum Luftholen, aber die Fans haben ihren Verein noch lange nicht aufgegeben. Und der Blick auf die Tabelle. Fünf Spieltage vor Schluss. Dortmund einen Punkt vor Bayern an der Spitze. Nur noch vier Punkte dahinter Union Berlin vor Freiburg und Leipzig. Leverkusen auf Platz sechs. Gladbach finden wir auf Rang 10 In der Abstiegszone Stuttgart auf dem Relegationsplatz vor Schalke und Hertha. Ja, und wir bleiben noch beim Fußball und schauen zu den Frauen. Zum einen gab es heute in der Bundesliga einen Zuschauerrekord. 38.365 Fans waren beim Spiel des ersten FC Köln gegen Eintracht Frankfurt im Stadion, entstand 0 zu 2. Und zum anderen spielte der VfL Wolfsburg heute in der Königsklasse.